So, heute wollte ich mal erklären, wie ich das mit den Kohlensäurebläschen gemacht habe. In letzter Zeit liest man ja viel von Geometry Notes und davon, dass sie ja so viel besser sind als Partikelsysteme, also habe ich einfach mal ausprobiert die Kohlensäurebläschen mit Geometry Notes zu erstellen. Wir fangen an mit einem Kreis mit 12 Ecken und einem Radius von 0,025. Drei der Seiten extrudieren wir nach oben und skalieren sie senkrecht zur Z-Achse, das soll ein Teil unserer Glaswand sein. Den Rest des Glases ergänzen wir später, damit wir besser sehen können, was wir tun. Die Flächen normalen müssen nach innen zeigen, weil die Bläschen in Richtung der normalen erzeugt werden sollen. Wir wechseln zum Geometry Notes Tab und legen ein neues Setup an, das wir Kohlensäurebläschen nennen. Um jetzt die Blasen entstehen lassen zu können, verteilen wir erstmal Punkte auf den Flächen. Dazu fügen wir einen Distribute Points on Faces Knoten ein. Den stellen wir auf Poisson Disk und stellen Density Max auf 50.000. Das sieht jetzt sehr übersichtlich aus, das legt sich aber gleich wieder. Wir fügen jetzt einen Instance- und Points-Knoten ein, und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das liegt zum einen daran, dass wir noch gar nicht mitgeteilt haben, welche Instanzen an den Punkten erzeugt werden sollen, und zum anderen daran, dass wir auch die Flächen des Glases gar nicht mehr sehen. Letzteres können wir beheben, indem wir einen Joint Geometry Knoten einfügen und das Mesh unseres Glases zum Output hinzufügen. Als nächstes fügen wir einen Icos 4 Knoten ein und verbinden ihn mit dem Eingang Instance. Natürlich sind die Kugeln jetzt viel zu groß, weil sie einen Radius von 1 haben. Deshalb skalieren wir sie runter, wir stellen aber nicht den Radius der Kugeln ein, weil die Blasen ja ohnehin individuell unterschiedliche Größen haben sollen, Stattdessen stellen wir die Skalierung am Instance on Points Knoten auf 0,0005. Wir fügen einen Translate Instance ins Knoten ein, um die Blasen später aufsteigen lassen zu können. Weil wir die Blasen hier schon skaliert haben, müssen wir Local Space auf False setzen. Die Subdivisions setzen wir mal auf 2, aber das sollte man nur tun, wenn man wirklich nah an die Blasen ranzoomt. Und damit die Blasen nicht so flächig aussehen, fügen wir noch einen Set Shade Smooth Knoten ein und um das Material der Blasen beeinflussen zu können, kommt noch ein Set Material Knoten hinzu. Den können wir später auch als Parameter verwenden. Jetzt haben wir schön viele Blasen, aber die sind ja alle schon gleichzeitig da und die bewegen sich auch noch nicht. Die Blasen werden an den Punkten erzeugt, die auf den Flächen verteilt wurden. Um daraus jetzt individuell erscheinende und sich bewegende und wieder verschwindende Blasen zu machen, müssen wir erst ein bisschen rechnen. Aber keine Angst, das Schwierigste, was vorkommt, ist eine Wurzel und die rechnet der Computer für uns aus. Dieser Strich ist die Fläche. Darauf wählen wir zufällig einen Punkt aus und erzeugen dort eine Blase. Nur soll die Blase nicht plötzlich da sein, sondern sie soll langsam wachsen. Also lassen wir die Blase wachsen. Aber die Blase soll nicht in der Fläche wachsen, sondern so auf der Fläche, dass die Fläche eine Tangente der Blase ist. Also machen wir es so. Um das mit Geometry Nodes umzusetzen, brauchen wir einige Werte, die eine einzelne Blase charakterisieren. Der Punkt P0 ist die Position, an der die Blase entsteht. Der Punkt P1 ist der Mittelpunkt der Blase, direkt nachdem sie ausgewachsen ist. Klein r ist der Radius der ausgewachsenen Blase. Mit Hilfe von R können wir P1 bestimmen. Außerdem haben wir Zugriff auf den normalen Vektor N der Fläche. Der Vektor ist normiert, das heißt er hat die Länge 1. Der Zeitpunkt S ist der Zeitpunkt, an dem die Blase zu wachsen beginnt. Die Wachstumsdauer D gibt an, wie lange es dauert, bis die Blase ausgewachsen ist. Sobald die Blase ausgewachsen ist, soll sie für die Zeitdauer W an der Fläche hängen bleiben. Und sobald die Blase an der Oberfläche angekommen ist, soll sie für die Zeitdauer L dort fahren, bevor sie platzt. Es gibt noch zwei allgemeine Werte, die für alle Blasen gelten. Das ist die Aufstiegsbeschleunigung A und H die Höhe über Grund, auf der die Blasen verschwinden. Das entspricht der Wasseroberfläche. Das heißt, zuerst wächst die Blase am Punkt P0, dann bleibt sie im Moment dort hängen, Anschließend steigt die Blase auf bis zur Höhe H und verharrt dort einen Moment, bevor sie platzt. Das Leben einer Blase hat also vier Phasen. Phase 1 geht vom Zeitpunkt S bis zum Zeitpunkt S plus D. Das ist die Phase, in der die Blase wächst. Phase 2 geht vom Zeitpunkt S plus D bis zum Zeitpunkt S plus D plus W. Das ist die Phase, in der die Blase an der Fläche hängen bleibt. Phase 3 geht vom Zeitpunkt S plus D plus W bis zum Zeitpunkt U. Das ist die Phase, in der die Blase aufsteigt. Und Phase 4 geht vom Zeitpunkt U bis zum Zeitpunkt U plus L. Das ist die Phase, in der die Blase an der Oberfläche verharrt, bevor sie platzt. Dabei ist U der Zeitpunkt, zu dem die Blase die Höhe H erreicht. Den kennen wir noch nicht, den werden wir später ausrechnen. Wir brauchen also zwei Funktionen. Zum einen brauchen wir die Radiusfunktion, um das Wachstum abbilden zu können. Zum anderen brauchen wir die Positionsfunktion, die uns die Position der Blase angibt. Das ist eine vektorwertige Funktion. Um jetzt nicht völlig den Überblick zu verlieren, werden wir die Funktionen, die wir jetzt berechnen müssen, in Gruppen stecken. Dazu fügen wir einen Mathknoten ein und bilden aus dem eine Gruppe. Und jetzt benennen wir den Ausgang hier in Radius um. Wir fügen einen vektorwertigen Ausgang Positionsverschiebung hinzu. Da die Blasen ja alle schon an ihrem jeweiligen Punkt P0 erzeugt werden, brauchen wir nicht die absolute Position, sondern nur die Verschiebung gegenüber dem Punkt P0. Außerdem fügen wir einen Bullschen Ausgang sichtbar hinzu, verschieben den ganz nach oben und stellen ihn auf True. Außerdem brauchen wir noch einige Eingabewerte. Zum einen brauchen wir den Zeitpunkt T sowie die allgemeinen Werte Aufstiegsbeschleunigung und Zielhöhe. Außerdem brauchen wir auch noch die individuellen Werte für jede einzelne Blase, das sind diese Werte hier. Und weil das einen Moment dauert, werden wir das ein bisschen abkürzen. So, jetzt geben wir der Gruppe noch einen schönen Namen, setzen den Radius auf 0,005 und verbinden die Ausgänge. Wir verbinden sichtbar mit Selection, den Radius mit Scale und die Positionsverschiebung mit Translation. Außerdem verbinden wir den Eingang des normalen Vektors mit der Flächennormale. Um die Gruppe jetzt mit Leben zu füllen, müssen wir erstmal wieder ein bisschen rechnen. Wir schauen uns die Radiusfunktion an. Die Radiusfunktion ist definiert auf der Lebenszeit der Blase. Vom Zeitpunkt S bis zum Zeitpunkt S plus D soll der Radius anwachsen von 0 bis R, so dass zum Zeitpunkt S der Radius 0 ist und zum Zeitpunkt S plus D soll der Radius R sein. Wir setzen zunächst linear an. R von T ist gleich T minus S durch D mal R. Wir überprüfen schnell, ob damit unsere Bedingungen erfüllt sind. Wir schauen uns die Werte an r von s ist gleich s minus s durch d mal r. Das ist gleich 0 durch d mal r und das ist gleich 0. r von s plus d ist gleich s plus d minus s durch d mal r. Das ist gleich d durch d mal r und das ist gleich r. Wenn wir jetzt auf den Graphen der Funktion schauen, sehen wir, dass diese Funktion nur im Bereich von s bis s plus d das gewünschte Ergebnis liefert. Für Zeitpunkte nach S plus D soll der Radius aber konstant R sein. Stattdessen setzen wir also R von T ist gleich T minus S durch D mal R, wenn T zwischen S und S plus D liegt und R sonst. Und da wir es hier nur mit nicht negativen Werten zu tun haben, ist das gleich dem Minimum von R und T minus S durch D mal R. Wenn wir uns nun den Graphen der Funktion ansehen, sehen wir, dass das genau das ist, was wir haben wollen. Hier ist nochmal die Formel für die Radiusfunktion, die wir gerade gesehen haben. Wir wollen die Version mit dem Minimum umsetzen, weil das sehr viel einfacher ist. Für die Radiusfunktion erzeugen wir eine Gruppe aus diesen Math-Knoten und geben ihr einen sinnvollen Namen. Wieder benennen wir die Ein- und Ausgänge und wieder machen wir das etwas schneller, weil das nicht so spannend ist. Zur Berechnung der Radiusfunktion brauchen wir die aktuelle Zeit t, den Startzeitpunkt s, den Zielradius r und die Wachstumsdauer d. Jetzt bauen wir zuerst den Teil mit dem Bruch und da fangen wir mit t-s minus an. Das, was daraus kommt, dividieren wir durch d und schließlich multiplizieren wir das, was daraus kommt, mit r. Und jetzt bilden wir das Minimum von dem Ergebnis, das wir hier haben, und dem Zielradius. Und um ganz sicher zu sein, dass wir hier niemals irgendeinen Unsinn mit negativem Radius erzeugen, schieben wir noch ein Maximum von diesem Wert und Null ein. So, und jetzt können wir die Radiusfunktion mit den Ein- und Ausgängen verbinden. Und damit es etwas ordentlicher aussieht, ordnen wir die Eingänge noch ein bisschen um. Wir wenden uns jetzt der Positionsfunktion zu und werden dafür wieder ein bisschen rechnen. Bevor wir uns die Positionsfunktion anschauen, definieren wir als Abkürzung die Funktion z, die eine reelle Zahl auf den Vektor 00z abbildet. Damit können wir auf einfache Weise Höhenverschiebungen beschreiben. Wir schauen uns Phase 1 an. In dieser Phase ist p von t gleich p0 plus r von t mal n. Auf der Skizze kann man gut erkennen, dass wir den normalen Vektor mit dem momentanen Kugelradius multiplizieren müssen und das Ergebnis zum Berührpunkt p0 addieren müssen, um den Mittelpunkt zur Blase zu finden. Das ist nach dem, was wir vorhin ausgerechnet haben, gleich p0 plus t minus s durch d mal r mal n. Wir setzen dann P1 gleich P0 plus R mal N. Das ist die Position der Blase, wenn sie ausgewachsen ist. In Phase 2 bleibt die ausgewachsene Blase an der Fläche hängen, da ist also P von T gleich P1. Das ist gleich P0 plus R mal N. Oder auch P0 plus R von T mal N. Phase 3 ist die Phase, in der die Blase aufsteigt. Das heißt, P von T ist gleich P1 plus Z von Delta H von T. Das kann man auch schreiben als P0 plus R von T mal N plus Z von Delta H von T. Hierbei ist Delta H eine Funktion, die ab Phase 3 definiert ist und die momentane Höhe der Blase über dem Punkt P1 angibt. Diese Funktion schauen wir uns jetzt näher an. Wir gehen von einer gleichmäßig beschleunigten Bewegung aus und setzen zur Abkürzung m gleich s plus d plus w. Das ist der Anfangszeitpunkt der dritten Phase. Damit erhalten wir Delta h von t ist gleich a mal t minus m in Klammern zum Quadrat. Und somit ist p von t gleich p0 plus r von t mal n plus z von a mal t minus m in Klammern zum Quadrat. Mit diesen Angaben können wir nun den Zeitpunkt u berechnen, zu dem die Blase die Höhe h erreicht. Dazu betrachten wir nur die z-Koordinate der Blasenposition und schreiben dafür p von t Index z. Das ist gleich p0 plus r von t mal n und davon die z-Koordinate plus a mal t minus m in Klammern zum Quadrat. Den ersten Summanden können wir zerlegen. Dann ergibt sich p0z plus r von t mal nz plus a mal t minus m in Klammern zum Quadrat. Statt r von t können wir auch einfach klein r schreiben. Und damit ergibt sich h gleich p von u und davon die z-Koordinate. Das setzen wir jetzt in die Formel für die Positionsfunktion ein. Wir erhalten p0z plus r mal nz plus a mal u minus m in Klammern zum Quadrat. Wir lösen das jetzt nach u auf. Alle Summanden, die das u nicht enthalten, schaffen wir auf die linke Seite und erhalten damit h minus p0z minus rnz ist gleich a mal u minus m in Klammern zum Quadrat. Jetzt teilen wir durch a. a ist ungleich 0, da die Blase ja sonst nicht aufsteigen würde, also können wir durch a dividieren. Wir erhalten h minus p0z minus rnz, das Ganze durch a, ist gleich u minus m in Klammern zum Quadrat. Daraus ziehen wir jetzt die Wurzel. Und weil der Zeitpunkt u nach dem Zeitpunkt m liegt, ist u minus m positiv und deshalb wählen wir die positive Quadratwurzel. Und auf der rechten Seite erhalten wir u minus m. Und wenn wir jetzt noch auf beiden Seiten M addieren, erhalten wir U ist gleich M plus Wurzel aus H minus P0Z minus RNZ geteilt durch A. In Phase 4 verharrt die Blase für die Dauer L an der Oberfläche. Da ist die Position der Blase konstant gleich p von u, also p0 plus r von t mal n plus z von a mal u minus m in Klammern zum Quadrat. Oder auch p0 plus r von t mal n plus z von h minus p0z minus rnz. Insgesamt ergibt sich für die Positionsfunktion also eine abschnittsweise definierte Funktion. Dabei wird jeder Abschnitt durch eine der vier Phasen beschrieben. Hierbei sehen wir, dass der Summand p0 plus r von t mal n in allen vier Abschnitten vorkommt. Den können wir also vor die Fallunterscheidung ziehen. Als Abkürzung setzen wir v von t gleich Minimum von h minus p0z minus r mal nz und a mal t minus m in Klammern zum Quadrat. Damit erhalten wir p von t gleich p0 plus r von t mal n plus 0, falls t zwischen s und s plus d plus w liegt, oder z von v von t, falls t größer als s plus d plus w ist. Um p0 müssen wir uns nicht kümmern, da wird die Blase ja erzeugt. Wir berechnen nur das, was zu p0 hinzuaddiert wird. Und da fangen wir mal mit r von t mal n an. Da wir den normalen Vektor n mit dem momentanen Radius multiplizieren wollen, fügen wir einen vektormath knoten ein und stellen ihn auf Scale. Jetzt müssen wir nur noch die Radiusfunktion und den normalen Vektor mit dem Knoten verbinden und können ihm dann einen passenden Namen geben. Wir wenden uns jetzt dem Ausdruck v von t zu. Wir erinnern uns, v von t ist gleich Minimum von h minus p0z minus r mal nz und a mal t minus m in Klammern zum Quadrat. Dazu fügen wir wieder einen Math Knoten hinzu und erzeugen daraus eine Gruppe. Wir legen vier Eingänge an, einen Vektorwertigen für a mal n, sowie jeweils einen für die Zielhöhe h, die Zeit t, den Wert m und die Aufstiegsbeschleunigung a. Den Gruppenausgang nennen wir v von t. Jetzt stellen wir fest, dass wir hier den Eingang m haben aber wir M noch gar nicht berechnet haben. Weil wir das später nochmal brauchen werden, packen wir es in eine eigene Gruppe. Wir fügen zuerst einen Math-Knoten hinzu und verbinden seine Eingänge mit den Eingangswerten Startzeitpunkt und Wachstumsdauer. Jetzt kopieren wir den Knoten und verbinden ihn mit dem vorherigen Knoten und dem Eingangswert Verweildauer. So addieren wir diese drei Werte. Jetzt wählen wir die beiden Knoten aus und bilden eine Gruppe mit Ctrl-G, die wir M nennen. Auch die Ein- und Ausgänge versehen wir mit sinnvollen Namen. Und wo wir gerade dabei sind, können wir auch die übrigen Eingänge der Gruppe V von T verbinden. Wir wenden uns jetzt wieder der Gruppe V von T selbst zu. Zunächst gilt, dass H-P0Z-R minus minus mal NZ das gleiche ist wie H-P0 minus plus R mal N und davon die Z-Koordinate. Also brauchen wir den Punkt P0, den bekommen wir über einen Position-Knoten. Um P0 plus R mal N zu berechnen, fügen wir einen vektormath knoten ein und verbinden seine Eingänge mit dem Position-Knoten und dem Eingang R mal N. Und weil wir hiervon nur die Z-Koordinate haben wollen, fügen wir noch einen Separate-XYZ-Knoten hinzu. Jetzt nehmen wir den vorhandenen Mathknoten, stellen ihn auf Subtract und berechnen damit h-p0 plus r mal n und davon die z-Koordinate. Als nächstes wollen wir a mal t-m in Klammern zum Quadrat berechnen. Dazu kopieren wir den Mathknoten und berechnen zunächst t-m. Mit einer weiteren Kopie des Mathknotens berechnen wir nun t-m in Klammern zum Quadrat. Und schließlich berechnen wir a mal t minus m in Klammern zum Quadrat mit einer weiteren Knotenkopie. Jetzt haben wir die beiden Ausdrücke, von denen wir das Minimum haben wollen, ermittelt und können mit noch einer Kopie des Maßknotens dieses Minimum berechnen. Das Ergebnis hiervon geben wir einen Ausgang. Jetzt müssen wir uns um die Fallunterscheidung hier kümmern. Zunächst erinnern wir uns daran, dass s plus d plus w gleich m ist und das haben wir hier schon berechnet. Wir wollen also zu r von t mal n nur dann z von v von t addieren, wenn t größer m ist. Also machen wir das mit Hilfe eines Math Knotens, den wir auf greater than stellen und mit dem wir t größer m berechnen. Hier kommt 0 oder 1 raus und das multiplizieren wir dann einfach mit v von t. Wenn wir uns nochmal die Formel in Erinnerung rufen, wird uns auffallen, dass wir ja im ersten Fall nicht die Zahl 0 addieren wollen, sondern den Nullvektor. Das ist aber nicht schlimm, weil z von 0 ja gerade der Nullvektor ist. Um nun also die Funktion z zu berechnen, fügen wir einen Combine z knoten ein und erhalten so genau dann z von v von t, wenn t größer als s plus d plus w ist und ansonsten den Nullvektor. Dieses Ergebnis addieren wir jetzt zu r von t mal n und können die Summe dann als Positionsverschiebung nach draußen geben. Wir wenden uns jetzt noch der Frage zu, ob die Blase sichtbar ist. Wie wir hier sehen, ist die Blase vom Zeitpunkt S bis zum Zeitpunkt U plus L sichtbar. Also wenn S kleiner gleich T kleiner gleich U plus L ist. Dazu müssen wir also U plus L berechnen, zunächst also U. Wir erinnern uns, dass wir H minus P0Z minus RNZ schon in V von T berechnet haben. Jetzt markieren wir die vier Knoten mit denen wir diesen Ausdruck berechnet haben und drücken CTRL-G um daraus eine Gruppe zu erzeugen. Jetzt benennen wir noch schnell die Ein- und Ausgänge und geben der Gruppe einen vernünftigen Namen. Jetzt können wir diese Gruppe auch hier einfügen. Als nächstes berechnen wir den Bruch. Dazu dividieren wir das Ergebnis der Gruppe durch die Aufstiegsbeschleunigung. Jetzt berechnen wir die Wurzel daraus. Und jetzt addieren wir noch M dazu, um U zu ermitteln. Und schließlich berechnen wir U plus L. Da wir keine kleiner oder gleich Knoten haben, berechnen wir einfach das Gegenteil mit Hilfe von größer Knoten und negieren dann später das Ergebnis. Zuerst berechnen wir T größer U plus L. Und dann S größer T. Anstatt jetzt diese Ergebnisse beide zu negieren und dann mit N zu verknüpfen, Verknüpfen wir sie lieber mit OR und negieren dann das Ergebnis. Das machen wir mit boolean math Und das geben wir jetzt an den Ausgang sichtbar raus. Jetzt wollen wir hier noch ein bisschen aufräumen und das mit der Sichtbarkeit auch in eine eigene Gruppe packen. Damit uns Blender aber nicht zwei Eingänge für T anlegt, fügen wir mit Shift und rechter Maustaste noch einen Verzweigungsknoten ein. Jetzt wählen wir all die Knoten aus, die wir zur Berechnung der Sichtbarkeit verwendet haben und drücken CTRL-G. Jetzt können wir den Verzweigungsknoten wieder rausnehmen und löschen und die Ein- und Ausgänge bekommen wieder etwas sinnvollere Namen. So, das war's eigentlich schon. Wir können jetzt erstmal die Parameter mit ein paar Werten belegen. Wenn wir jetzt hier ein bisschen an T rumspielen, sehen wir, dass alle Blasen gleichzeitig erscheinen, sobald T über 2 hinausgeht und dass sie auch alle gleich groß sind und gleichzeitig aufzusteigen beginnen. Deshalb verwenden wir verschiedene Zufallswerte für die Parameter, die von Blase zu Blase unterschiedlich sein sollen. Für den Zeitpunkt T nehmen wir einen Time knoten Dabei ist es im Prinzip egal, ob man Seconds oder Frame nimmt. Je nachdem, was man hier ausgewählt hat, müssen natürlich auch die anderen zeitabhängigen Eingabewerte angepasst werden. Nicht nur die Zeitpunkte und Zeitdauern werden dann in Sekunden bzw. Frames angegeben, auch die Einheit der Aufstiegsbeschleunigung hängt davon ab. Im Falle von Seconds ist es Blendereinheiten pro Sekunde zum Quadrat. Bei Frame ist es dann natürlich auch Blendereinheiten pro Frame zum Quadrat. Ich entscheide mich für die Sekunden, weil ich dann die anderen Parameter nicht ändern muss, falls ich auf die Idee kommen sollte, die Framerate meiner Animation zu ändern. Jetzt wollen wir natürlich nicht immer das Node Setup ändern, wenn wir irgendwelche Anpassungen vornehmen wollen. Stattdessen wollen wir im Modifier Stack die Parameter definieren können. Zunächst führen wir das Material und die Subdivisions nach außen. Das mit den Subdivisions ist nützlich, weil man dann diesen Wert auch animieren kann. Wenn man beispielsweise die Kohlensäurebläschen in Großaufnahme sieht, ist es unter Umständen nützlich, diesen Wert etwas höher zu setzen, während man in der totalen problemlos mit 1 arbeiten kann. Als nächstes verbinden wir Density Max und Density Factor mit dem Group Input Knoten. Damit es hier nicht zu viel Kabelsalat gibt, kopieren wir den Knoten einfach und schieben ihn an eine geeignetere Stelle. Auch die Aufstiegsbeschleunigung und die Zielhöhe wollen wir als Parameter nach draußen geben. Und schließlich verbinden wir noch die Min- und Max-Eingänge der Random Value Knoten mit dem Input. Und weil diese Eingänge jetzt alle Min- und Max heißen, ist es eine gute Idee, sie ein bisschen sinnvoller zu benennen. Das ist aber nun wirklich eine Arbeit für einen, der Vater und Mutter totgeschlagen hat. Deshalb habe ich mir ein kleines Python-Skript geschrieben, das das erledigt. Damit das Skript funktioniert, müssen wir doch noch der Gruppe Blasenwerte auch hier unter Node den Namen Blasenwerte geben. Das Skript ist keinesfalls perfekt und funktioniert auch nur, wenn hier alles penibel so benannt ist, wie ich das jetzt gemacht habe. Aber das kann man ja nötigenfalls anpassen. Ich habe es auf jeden Fall mal auf GitHub gelegt. Der Link findet sich unten in der Videobeschreibung. Um das ganze Setup jetzt auch mal auszuprobieren, vervollständigen wir zunächst mal das Glas. Und weil wir jetzt die Blasen nicht mehr sehen, nehmen wir den Join Geometry Knoten wieder raus. Weil jetzt nicht mehr alle Blasen gleichzeitig sichtbar sind, erhöhen wir den Wert für Density Max auf eine Million. Und lassen das Ganze jetzt mal kurz laufen. Wenn wir uns das aber jetzt mal von oben anschauen, sieht das noch ein bisschen seltsam aus, weil nämlich zum Rand hin offenbar mehr Blasen erscheinen als in der Mitte. Das liegt daran, dass die Wände des Glases ja fast senkrecht stehen und deshalb von oben gesehen am Rand sozusagen mehr Fläche für die Erzeugung zur Verfügung steht als in der Mitte, wo nur der Boden ist, auf den wir ja ohnehin schon senkrecht drauf schauen. Und hier kommt jetzt der Density Factor ins Spiel. Den können wir nämlich über eine Vertex-Gruppe steuern und so im Weight-Paint-Mode präzise steuern, wo wie viele Blasen erzeugt werden. Wir legen also eine Vertex-Gruppe an und gehen in den Edit-Mode. Mit Loop-Cut fügen wir hier ein paar Ringe um das Glas herum ein, damit wir ein paar mehr Vertices haben, die wir bemalen können. Wir wechseln in den Weight-Paint-Mode und können jetzt hier ein bisschen drauf rummalen. Und damit wir das Mesh auch sehen, schalten wir den Geometry-Nodes-Modifier kurz ab. Ich kürze das hier jetzt mal ein bisschen ab. Jetzt müssen wir noch die Vertex-Gruppe im Geometry Nodes Modifier eintragen und natürlich den Modifier auch wieder einschalten. Wenn wir das jetzt laufen lassen, sieht das schon viel besser aus. Dieses Verfahren hat natürlich auch ein paar Schwächen. Das Verfahren funktioniert nicht mit Gefäßen, die nach oben hin schmaler werden. Da die Blasen einfach senkrecht aufsteigen, würden sie das Gefäß durchstoßen und außerhalb des Gefäßes weiter aufsteigen. Wenn jemand eine Idee hat, wie man das lösen kann, sind Hinweise herzlich willkommen. Die Blasen steigen schnurgerade nach oben. Das ist wahrscheinlich eher unrealistisch. Möglicherweise lässt sich da was machen, wenn man an der Funktion Z rumspielt und mit Random-Value-Knoten mit animiertem Seed arbeitet. Der Radius der Blasen wächst linear. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Hier sind Leute gefragt, die sich mit Physik auskennen. Und die Blasen interagieren nicht miteinander und können sich gegenseitig durchdringen.